Rede ist natürlich von niemand geringerem als Arno Strobel, dessen neues Buch vor kurzem erschienen ist. Und worauf ich eben nicht richtig eingehen konnte bei Stefanie, sie hat erzählt, dass sie erst mit 40 zum Schreiben kam. Ganz ähnlich war es bei Arno Strobel auch. Und ich finde es ganz schön zu zeigen, wir hatten jetzt Leute, die im Alter von 10 Jahren angefangen haben. Und wir haben auf der anderen Seite Leute im Alter von 40 Jahren. Das heißt, es ist nie zu spät, falls einer von euch jetzt Lust hat zu schreiben. Denn er begann, wie gesagt, mit mit dem Schreiben und äh, ist aber direkt auf der Bestsellerliste äh, gelandet, also No Pressure, wenn ihr jetzt anfangt, mindestens das erwarte ich von euch auch. Er schreibt über Grenzerfahrungen und äh, Thriller offensichtlich und das sind so seine Entdeckungsreisen zu den dunkelsten Ecken der Seele und der menschlichen Psyche sozusagen. Und auch dieses Buch ist wieder, wie man hier sehen kann, auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich habe es noch nicht gelesen, werde mir das aber vermutlich, wenn ich die Gestattung bekomme, klauen, denn es geht um Sharing und so, um diese ganze Sharing-Ökonomie. Ich bin eigentlich sehr, sehr großer Fan davon und nutze Carsharing und alles. Und ich bin sehr gespannt, ob Arno mir das jetzt gleich kaputt macht. Hallo Arno, schön, dass du da bist. Hallo, du hast einen wunderschönen Pyjama. Ich schön, bin dass sehr ich toll, dabei dass... sein darf, um diese nachtschlafende Zeit. Ja, ja. Also bitte, was erwartest du um 20 Uhr 12? Also, dann liege ich natürlich im Pyjama im Bett. Und du liegst das auch immer klar. Pyjama mit deinen eigenen Buchcovern im Bett? Ist das so ein Ding, das du machst? Oder? Ach, das ist ja. Mein Buch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, <lacht> tatsächlich. Nein, natürlich. Ich, ich identifiziere mich natürlich mit meinem Buch. Und das geht dann so weit. Ne? Also ich bin jetzt in einem Hotel, wie man vielleicht sieht. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie, wie gut die Qualität der Übertragung ist. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen mit dem WLAN hier. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich euch auch die Bettwäsche zeigen, die natürlich auch mit Buchcovern von mir geschmückt ist. Das ist vollkommen natürlich. klar. Also ich lebe quasi, lebe und schlafe in meinen Geschichten. Ja und du hast bestimmt auch so wie früher diese Bravo-Ausschnitte so ein lebensgroßes Bild im Schlafzimmer, das erwarte ich jetzt eigentlich mindestens nach der Erzählung. Bestimmt. Ja, aber nicht von mir. Aber von wem das ist, verrate ich allerdings nicht. <lacht> okay, vielleicht kriegen wir das im Laufe des Abends hier noch raus, wer weiß. Aber danke auf jeden Fall, dass du dich aus dem Hotel hinzugeschaltet hast. Das heißt, du bist quasi so unser Außenreporter ein bisschen heute. Ähm, was ich noch sagen möchte, weil ich die Aktion ganz schön fand. Du hast ähm, nämlich zu diesem Buch, das erschienen ist, eine Aktion gestartet, bei der du Spenden für den Weißen Ring gesammelt hast. Ich habe mich ein bisschen informiert. Der Weiße Ring sammelt Spenden in erster Linie für Kriminalitätsopfer. Wie kam dir denn die Idee zu der Kampagne und warum war dir das so wichtig? Naja gut, ähm, ich musste da nicht lange suchen. Ich beschäftige mich in meinen Büchern ja permanent mit, mit Opfern und mit Tätern. Und äh, ich lese auch viel, was in der, Real in der Realität passiert. Und dabei ist mir, nicht nur mir, eines aufgefallen. Bei Gewaltverbrechen lenkt sich die gesamte Konzentration auf den Tätern. Man sucht nach Möglichkeiten, die Strafe dahingehend äh, gering zu halten, dass man Täterinnen und Täter möglichst schnell wieder resozialisieren und zurück in die Gesellschaft führen kann. Was ja auch grundsätzlich richtig ist. Wenn ich ein, wenn ich schaffe, eine Täterin oder einen Täter von Gewaltverbrechen zu resozialisieren, treibe ich ja quasi präventiven Opferschutz. Er wird, er oder sie wird anschließend wahrscheinlich keine Opfer mehr suchen. Aber, was man dabei vollkommen vergisst in der, Re vergisst in der Regel, sind tatsächlich die Opfer, die Beitragenden. Man hört kurz von Opfern, aber da Danach ist nie mehr die Rede, sie werden quasi alleingelassen und das im wahrsten Sinne des Wortes, Opfer werden relativ schnell alleingelassen. Gerade Opfer von Gewaltverbrechen, die meist höchst traumatisiert sind, stehen anschließend mit ihrem Trauma da, dass sie unschuldig, ihnen unschuldig widerfahren ist, vollkommen alleine da, werden von unserer Gesellschaft alleingelassen. Und genau an diesem Punkt greift der Weiße Ring ein, lobenswerterweise, holt diese Opfer ab, Besorgt Therapie, Therapieplätze, macht Machtbehördengänge und, und, und kümmert sich schlicht und ergreifend um diese Menschen. Und das ist etwas, was viele nicht wissen, dass das tatsächlich der weiße Ring macht, der aus ehrenamtlichen Helfern besteht, der keine finanziellen Zuwendungen staatlicher Seite bekommt, sondern wirklich auf Spenden angewiesen ist. Und das bei einem so wichtigen Thema, bei, unser, bei dem unsere Gesellschaft schlichtweg versagt. Und das war es mir wert, diese ganze Aktion unter dieses Motto zu stellen und Spenden zu sammeln und es hat wunderbar funktioniert. Es sind 13.000 Euro zusammengekommen für den weißen Ring. Aber es war für mich nicht nur ein Anfang. Damit ist die Sache für mich nicht erledigt. Ich werde da dran bleiben und werde auch weiterhin für den weißen Ring aktiv sein. Das ist richtig schön. Also danke auf jeden Fall für deine wichtige Arbeit. Und was du gerade meintest, man macht sich so wenig Gedanken darüber, aber es stimmt. Man weiß ja auch häufig von Tätern die Namen, aber von den Opfern wiederum nicht. Ich musste gerade an die ganze NSU-Sache äh, denken. Also ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Und wie hast du das bei Sharing gemacht? Konzentrierst du dich da eher auf die Täterseite oder bist du auch eher auf Seite der Opfer in dem Buch? Täter, Täter sind in meinem Frühland für mich Mittel zum Zweck. Natürlich, ich versuche mich natürlich so ein bisschen in die Gedankengänge zu versetzen. Aber letztendlich dreht sich doch alles um die Opfer. Und bei Sharing ist das ganz besonders so, weil gerade Markus, um den es geht, dessen Frau entführt und dessen Tochter entführt worden ist, wird ja Kreuzung durch Frankfurt gejagt von diesem, von diesem Täter, von diesem Entführer. Und man ist bei Markus und erlebt quasi mit, was Markus selbst erlebt. Mhm. Und magst du uns gleich eine Stelle von Markus direkt vorlesen? Wo befindet er sich gerade? Was müssen wir wissen von ihm und seinem Leben, bevor wir die Stelle hören? Vorlesen werde ich keine Stelle von Markus. Ich habe mir das ganz kurz, wo sich anders überlegt. Ich weiß nicht, okay, überrasche ich jetzt mal Das passiert schon mal so kurz vor Mitternacht. Ich kann ein bisschen was davon erzählen, aber als Lesestelle habe ich was ganz anderes mitgebracht oder beziehungsweise gar keine Lesestelle, sondern was ganz anderes. Was wirklich komplett anderes, Hier weil ich mal gedacht habe, ihr habt, ihr habt im Laufe des Abends jetzt so viele Ausschnitte aus tollen Büchern gehört. Ähm, Sharing ist jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt. Man kann überall nachlesen, worum es da drin geht. Ich habe mir überlegt, so als letzte, als letzten Expo-Abend mache ich was komplett anderes. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende, äh, ich hatte gerade die Muße und habe ein kleines Gedicht geschrieben, so von einer, einer Seite ungefähr. Das dauert so vier, fünf Minuten, ähm, weil ich immer wieder gefragt werde, sag mal, wie kommst du auf die Ideen zu deinen Büchern? Wie bist du dazu gekommen, Fuller zu schreiben? Ich habe mir gedacht, diese Fragen fasse ich mal in einem kurzen, ja, Gedicht zusammen, um das einfach mal zu erklären. Und das habe ich mitgebracht zum Lesen. Das freut mich Vielleicht sogar mal. noch mehr. Dann lies uns doch sehr, sehr gerne direkt das Gedicht vor und dann lernen wir so ein bisschen, warum du zu den Thrillern kamst. Ja, vor allen Dingen lernen wir dann auch, dass ich auch anders kann, als einfach nur immer ganz ruhig und düster. Oder also, ich muss vorweg schicken, ich bin ein großer Fan von Eugen Roth. Eugen Roth, der Lyriker. Diejenigen, die ihn kennen, wissen, dass die Gedichte von Eugen Roth immer beginnen mit den Worten, ein Mensch. Und so habe ich dieses kleine, in Reminiszenz an Eugen Roth, dieses kleine Gedicht auch genannt, ein Mensch. Und so beginnt es auch. Ein Mensch. Sein Name bleibt noch ungenannt, zumindest hier in dieser Zeile, war einst noch völlig unbekannt. Das war vor einer ganzen Weile. Mensch lag oft des Nachts im Bett. Er drehte sich mal hin, mal her und wünschte, dass er ein Mittel hätte, damit das Schlafen nicht so schwer. So stand er auf und kochte Tee, die Zeit, sich sinnvoll zu vertreiben. Da kam ihm plötzlich die Idee, ein Psychofillerbuch zu schreiben. Mit Blut und irren Psychopathen, mit Kettensägen, scharf und laut, mit Beilen, Messern und Granaten und Text gemalt auf Menschenhaut. Oh je, wie sehr es ihn erregte, als er zu dem Computer ging und eine Buchdatei an legte, bevor er mit dem Text anfing. Nun sitzt er da und ist bereit, den Kuss der Muse zu empfangen. Doch ungeküsst vergeht die Zeit und größer noch wird das Verlangen, ein erstes kleines Wort zu schreiben. Ein einziges wäre doch schon schön. Es kann doch jetzt nicht dabei bleiben, das leere Blatt nur anzusehen. Der Teufel konnte wohl nur wissen, wo diese blöde Muse blieb, um leidenschaftlich ihn zu küssen, damit er erste Worte schrieb. Es ist kein Schimpfen und kein Fluchen, er verlässt das Haus, geht in die Nacht, um nach der Muse dort zu suchen, die dieses Ungemach gebracht, für ihn, weil sie ihn nicht küssen wollte, des Schreibers blasses Lippenpaar, in seiner Seele ein Donner grollt, der düsteres in ihm gebar. So läuft er durch die kalte Nacht und sucht das böse Musenweib, das keine Fantasie gebracht, noch nicht einmal zum Zeitvertreib. Dann plötzlich hat er sie entdeckt, durch eine dunkle Gasse gehen, noch größere Wut in ihm erweckt, dass diese Jungen so. Rein und schön, da geht sie also vor ihm her, als könne sie kein Wasser drüben. Das Atmen fällt ihm plötzlich schwer, vor Wut, auch Hass kommt jetzt sind Schüben. Jetzt ist er bei dem Musenweib, ihr Schrei halt durch die kalte Nacht, zu Boden sinkt ihr schlaffe Leib, ihr schlaffer Leib, er hat zur Leiche sie gemacht. Er dreht sich um und geht nach Haus, verraucht ist Ärger, Hass und Wut. Im Haus zieht er die Schuhe aus, er setzt sich hin und fühlt sich, gut. Dann schreibt die ersten Worte er von seinem ersten psycho -Zwiller. Der Titel fällt ihm gar nicht schwer. Er heißt der böse Musenkiller. Der Mensch, ihr wisst schon, wen ich meine, auch wenn ich ihn noch nicht genannt. Er schreibt heute halt Zwiller, sehr gemeine. Hat damals eines klar erkannt. Ist Zwiller-Schreiben dein Genuss? Das bleibt nur beim guten Willen. Dann warten nicht auf den Musenkuss. Du musst die Muse einfach killen. Ich weiß nicht, ob mein Mikro das mitmacht, aber hier hinten klatschen auch alle. Sehr gut. Das war eine wunderschöne Überraschung und vor allem auch eine gute Message. Ich bin nämlich der gleichen Meinung, man sollte niemals auf Inspiration warten, weil dann kriegt man niemals ein Buch fertig. Also einfach schreiben und dranbleiben. Und das hast du damit eigentlich auch ganz gut zum Ausdruck gebracht. Aber hast du vor, das vorzutragen? Genau. Willst du das weitermachen mit den Gedichten? Ach nein, das, ich weiß das gar nicht. Das sind so Sachen, das kam mir jetzt einfach mal so in den Sinn. Und ich habe das dann mal gemacht. Es ist mir ganz flüssig von der Hand gegangen. Wer weiß, vielleicht schreibe ich hier dann doch auch noch, auch noch mal das ein oder andere Gedicht. Aber mein Fokus bleibt natürlich auch, hauptsächlich nach wie vor auf meinem psycho Und hier und da vielleicht mal eine kleine Kurzgeschichte, aber mit den Gedichten, das war jetzt einfach mal just for fun. Okay, aber super gut, wirklich. Vielleicht kannst du ja auch einfach einen Killer schaffen, der anhand der Gedichte irgendwie irgendwelche Hinweise legt. Also ich glaube, ich würde nicht nur für mich sprechen, wenn ich sage, wir würden gern mehr davon hören. Du bist ja auch gerade auf Lesetour, deshalb bist du ja, glaube ich, im Hotel. Hast du vor, das Gedicht noch mal vorzutragen dort? Ja, ich mache das hier und da. Also meine Veranstaltungen haben ja keinen festen Plan. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe 90 Minuten. Ich mache in den ersten fünf Minuten das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Sondern ich komme rein und begrüße mein Publikum und schaue mir mein Publikum erstmal an. Und dann schätze ich ab, was ich diesen Menschen, die da vor mir sitzen, zumuten kann und was nicht. Oder andersrum, inwieweit diese Menschen bereit sind mitzuspielen bei verschiedenen Sachen, bei Dialogen zum Beispiel oder nicht. Und dementsprechend, wie ich das einschätze und wie dann die ersten Minuten verlaufen, gestalte ich mein Programm. Und dann kann es durchaus sein, dass ich zwischendurch mich dazu entschließe, einfach mal das Gedicht zu lesen. Und dann tue ich das. Das habe ich vor drei Tagen, glaube ich, auch gemacht bei einer Lesung. Gestern und heute Abend zum Beispiel wiederum nicht. Also das ist immer ganz individuell. Dann fühle ich mich sehr geehrt, dass du die, die Muse <lacht> hattest, das heute zu lesen. Und ähm, ja, ich wette, dem Chat hat es auch gefallen, wie viel begeisterte Reaktionen kamen, etliche. Ja, also tatsächlich, Arno, die Rufe nach einem Gedichtband sind schon sehr laut bei uns im Chat. Vielleicht doch nochmal <lacht> überlegen, ob das nicht ein zweites ja. Standbein werden könnte. Es kam sehr gut an. Ja. Und ähm, ja. auch ich gut an, kommt dein Pyjama. Ja, dein Schlafanzug, ja. Arno. Wo kriegen wir den her? Das geht das geht gar nicht. Das ist tatsächlich eine Spezialanfertigung. Mein Dank an dieser Stelle an den Fischer Verlag, der sich da wirklich mächtig ins Zeug gelegt hat und keine Kosten und Mühen gesteuert hat, um dieses wunderschöne Teil für mich machen zu lassen. Und ja, er ist auch sehr, sehr, sehr kuschelig und sehr weich. Ich schlafe einfach herrlich daraus. Ja, er kleidet dich auch, ganz fantastisch. Ähm, trägst du den denn jetzt auch, wenn du an deinem neuen Buch arbeiten wirst? Und äh, kannst du schon was verraten vielleicht, wann das rauskommt, worum es geht? So ein bisschen ein paar heiße Informationen für uns. Also das neue Buch, daran arbeite ich nicht mehr, das ist schon lange fertig. Das ist ja der zweite Teil der zweite Band vom Mörderfinder. Die Macht des Täters und äh, der kommt ja schon im März, also jetzt im kommenden Frühjahr. Ähm, also das ist, ich arbeite natürlich wieder an einem Buch, aber das ist dann schon der nächste Herbsttitel. Und äh, nein, ich trage meinen Schlafanzug, meinen Pyjama äh, nicht, weil ich relativ selten im Bett schreibe, sondern tatsächlich überwiegend entweder an meinem, oder an meinem Schreibtisch im Büro oder wie jetzt hier im Hotelzimmer, aber wie gesagt dann eher nicht im Pyjama. Und äh, warum ist geht, könnte ich euch verraten, aber ich tue es nicht. <lacht> ah, okay. Also da müssen wir uns <lacht> tatsächlich leider noch ein bisschen gedulden. Ja. Aber du wirst deine Zukunft trotzdem weiter im Psycho- Thriller eher sehen, hast du ja vorhin schon gesagt. Wie bist du denn auf das Genre gekommen? Ich sage nur zwei Worte, Stephen King. Ich habe mit 13, im Alter von 13 meinen ersten Stephen King gelesen und war so fasziniert von diesen abgründigen Dingen, die er da manchmal beschrieben geschrieben hat oder auch immer noch beschreibt, ähm, als es dann soweit war, dass ich an, tatsächlich angefangen habe zu schreiben, dass für mich gar nichts anderes in Frage kam als äh, Thriller oder Psychothriller zu schreiben, weil ich auch neben äh, Stephen King auch sonst sehr, sehr gerne dieses Genre lese und ja, jede Autorin, jeder Autor ist Summe ihrer oder seiner Bibliothek. Das heißt nichts anderes, als man schreibt das, was man selbst gerne liest und das sind bei mir definitiv Thriller und Psychothriller. Was äh, unsere äh, Zuschauerinnen auch interessiert, die sind sehr gut informiert, was du neben deinen Büchern sonst noch so machst. Zum Beispiel nehme ich den Podcast zusammen mit Andreas Winkelmann. Und da wird die Frage laut, wann es denn da weitergehen wird. Na gut, das hängt jetzt ein ganz kleines bisschen von an. Andreas ab. Also es ist ja so, die erste Staffel hatte ich gewonnen und ich habe äh, als Strafe für Andreas, war, habe ich mir das ziemlich vieles ausgedacht. Ich habe Andreas in einem Sarg in einem, äh, eingeschlossen, in einem See versenkt und ähm, jetzt die zweite Staffel habe ich verloren. Und Andreas sind natürlich auf Rache und ich gehe davon aus, dass es, solange lange sich hinzieht, hängt damit zusammen, dass alles, was ihm einfällt, ihn letztendlich dann doch wiederum nicht grausam genug ist, um es mir heimzuzahlen. Und so braucht er einfach einige Zeit. Also ich lasse ihm die Zeit, ich dränge ihn da nicht, bis er seine Strafe für mich sich ausgedacht hat. Und danach geht es dann wieder weiter mit neuen Folgen. Wobei wir das Konzept ein bisschen ändern möchten. Wir haben also gesagt, wir haben jetzt zwei komplette Staffeln gemacht. Das war alles gut und schön. Aber bevor es langweilig wird, bevor es immer wieder das Gleiche ist, wollen wir ein bisschen was ändern. Und da sind wir noch am Tüfteln. Aber es wird irgendwann weitergehen, auf jeden Fall. Da haben wir also was zum drauf freuen. Äh, vielen lieben Dank Arno erstmal von der Community und äh, alle die jetzt noch dran sind, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Ich muss noch mal nachfragen, du hast auf jeden du hast gerade gesagt, du hast Andreas Winkelmann in einen Sarg gesperrt in einem See versenkt. Das habe ich richtig verstanden? Ja. Okay, ja, ja. alles klar und ihr ja, geht hat aber Spaß. Ist ja. Spaß. Also mir. Ja, das ist eben weniger Spaß, kommt, davon gehe ich aus. Aber ich habe es auch richtig verstanden, dass ihr eigentlich nächstes Jahr noch eine Tour gemeinsam geplant habt, oder? Zusammen mit Romy, die heute Abend ja, heute Abend ja auch schon. Auch schon ja, ja, also Romy ist ja, ist ja dazwischen. Ne? Also sollte mhm. da das Thema irgendwie hochkochen und irgendwie eskalieren. Romy kann sehr deeskalierend wirken, meist mit Alkohol oder Ähnlichem. Okay, ja, sie wirkt auch sehr vernünftig. Vielleicht kann sie so ein bisschen Obacht auf euch beide geben. Oder vielleicht hat sie auch gemeinsam mit ihm schon die Rache geplant für die neue Folge. Wer weiß, was da noch auf dich zukommt. Aber die das Vorfreude... ist auch sein, ja. ja vielleicht. Ja, die Vorfreude steht wahrscheinlich trotzdem auf die Tour. Kannst du uns da noch so abschließend kurz was verraten, was da nächstes Jahr ansteht? Äh, noch mal, ich habe den ersten Teil akustisch jetzt nicht so, verstanden. Ob die, die vor, um die Tour jetzt quasi, ob du uns da schon trotzdem ein bisschen was verraten kannst. Du meintest ja zu deinem Herbsttitel verrätst du uns noch nichts, aber zu der Tour vielleicht? Zu der Tour mit mit Rumi und mhm, genau. äh, Andreas meinst du gemeinsam, die, ja. die Crime Pack Tour. Mhm. Ja, das wird das wird also eine Sache. Wir sind, glaube ich, in 14 Städten, wenn mich nicht alles täuscht, quer äh, durch Deutschland und auch dort haben wir gesagt, werden wir jetzt kein komplettes Konzept hinlegen nach dem Motto, das läuft alles immer gleich ab, sondern auch dort wollen wir das Ganze spontan machen. Wir sind zu so dritt auf der Bühne, wir sind alle drei, denke ich mir, in der Lage auch äh, spontan zu reagieren auf Dinge. Und das haben wir auch vor. Es gibt ein paar kleine feste Elemente, wir werden natürlich alle drei äh, ein bisschen lesen, das ist klar. Aber ansonsten lassen wir das einfach auf uns zukommen und schauen, was passiert. Aber ich bin da absolut sicher, das wird eine tolle Sache. Da bin ich mir nach dem Abend mit dir gerade auch sehr sicher. Vor allem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass einige Zuschauende kommen werden und sich dieses Gedicht noch mal wünschen werden, was ich mir zumindest sehr hoffen würde. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. <lacht> vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Arno. Auch danke für die Spontanität. Das war gerade sehr erfrischend und sehr wachmachend auch noch mal so zum Abend. Vielen Dank für dein Gedicht und dass du dich da uns so anvertraut hast. Ja, Dankeschön. ich werde jetzt mal ein Pyjama versucht und versuchen dann langsam einzuschlafen. <lacht> dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß weiter auf deiner Lesetour und mit Dank. dem Pujama natürlich. Vielen, vielen Dank und äh, macht's alle gut. Bis bald, hoffentlich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war eine richtig tolle Überraschung. Ich bin sehr gehypt. Und falls ihr wirklich die Chance habt, zur Arne Strobel zu gehen, tut das vielleicht und fordert einfach mehr Gedichte. Ich glaube, wir könnten ihn schon noch dazu bewegen, dass wir das hinkriegen, den ersten Gedichtband von Arne Strobel. Bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall auch abschließend noch einmal Danke an alle zehn Autoren und Autoren, die heute mit uns gemeinsam den Abend verbracht haben. Es waren wahnsinnig tolle Lesungen. Es waren super viel überraschende, inspirierende Geschichten dabei. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke an euch alle, dass ihr so aktiv teilgenommen habt bis jetzt. Wir haben nach Mitternacht. Das war ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so eine lange Lesenacht gemacht habe und ob das bedeutet, dass ich alt werde. Auf jeden Fall haben wir nach Mitternacht und ich fühle mich nicht müde. Das ist sehr selten eigentlich. Normalerweise wäre schon meine Schlafenszeit. Also auf jeden Fall Dankeschön an euch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wovon ich hoffentlich ausgehe, morgen um 9.30 Uhr geht es schon weiter. Das heißt, wir können jetzt alle ein paar Stunden schlafen gehen und morgen haben wir noch ein paar richtig tolle Ex dabei. Die habe ich ja heute Abend schon mal angekündigt. Wir haben zum Beispiel Markus Heitz da, wir haben Sebastian Fitzek da, wir haben Iltiko von Kürti da und wir haben einige Workshops. Wir haben ja ganz vorhin das erzählt, dass wir diesen Talkbereich haben, den hier. Wir haben einen Du-Bereich, bei dem ihr an Workshops teilnehmen könnt und wir haben einige Podcasts. Es bleibt also spannend und ähm, es wird auch ein Workshop zum Thema tolino höhlennähen geben und wir haben einige Gewinnspiele. Also wir haben wieder ein bunt gemixtes Programm und ja, genau. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Was freust du dich denn morgen ganz besonders? Oh, ich freue mich äh, sehr auf Ildiko von Kirti. Mhm. Die hat nämlich Überraschungen im Gepäck. Aber auch bei äh, Markus Heitz wird es uns nicht nur hier auf der Couch halten, glaube ich. Und jetzt ja. würde ich sagen... Ähm, tanken wir wieder Kraft, oder? Damit mhm. wir morgen wieder fit sind für den Tag. Genau, vor allem für Markus Heitz. Ich spoilere noch nicht, was es gibt, aber es lohnt sich einzuschalten. Ich glaube, es wird eines meiner persönlichen Highlights, weil wir etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich glaube, so kann ich anteasern. Dann abschließend eine gute Nacht an euch. Wir werden jetzt auch noch ein paar Stunden schlafen gehen. Morgen werden wir diejenigen mit viel Kaffee sein. Ich bedanke mich, dass ihr so ein tolles Publikum wart. Und bis morgen früh. Tschüss.